Mit anderen zusammenarbeiten, eigene Ideen verwirklichen, kreative Einfälle umsetzen. Das klingt doch super, oder? Was jetzt nur noch fehlt, ist ein Weg, wie ihr genau das umsetzen könnt. In diesem Video zeige ich euch deshalb, wie ihr ein Projekt von der Organisation über den Abschluss bis zur Auswertung planen könnt. Ein Projekt ist ein Vorhaben, das ihr innerhalb eines bestimmten Zeitraums manchmal allein, aber am besten in einem Team umsetzt. Dafür plant ihr bestimmte Schritte und setzt dann diese in die Tat um. Zusammen könnt ihr dann so etwas komplett Neues entwickeln. Aber wie fängt man denn dann am besten an? Nehmen wir an, ihr wollt an einem Projekt arbeiten, bei dem ihr eine App zum Thema Cybermobbing gestaltet. Euer Ziel ist sozusagen klar. Wir haben für euch die Projektarbeit in vier Schritte unterteilt. Das sind Schritte für die Planung am Anfang, die Umsetzung, danach kommt der Abschluss des Projektes und ganz am Ende noch die Reflexion, also die Auswertung. Erster Schritt, Organisation und Planung. Zu Beginn stellt ihr am besten gemeinsam einen Projektplan auf. Dieser Plan hilft euch dabei, die Projektarbeit besser einzuteilen. In diesem Projektplan unterteilt ihr euer Projekt in einzelne Arbeitsschritte, also was genau gemacht werden muss, um euer Ziel zu erreichen. Jetzt schaut ihr, wie ihr die Aufgaben im Team aufteilen könnt. Für ein gutes Ergebnis ist für jede Aufgabe jemand zuständig und hat damit den Hut für diese Aufgabe auf. Ihr könnt die Aufgaben aber auch trotzdem natürlich auch gemeinsam bearbeiten. Wichtig ist nur, dass sich für jede Aufgabe jeweils eine von euch verantwortlich fühlt. Achtet unbedingt darauf, dass die Aufgaben gleichmäßig verteilt sind, sodass niemand zu viel oder zu wenig zu tun hat. Mehr Tipps dazu findet ihr in unserem Video Teamarbeit. Als nächstes ist es ganz wichtig, einen Zeitplan zu haben. Setzt euch für euer Projekt eine feste Zeitvorgabe. Nehmt euch dann dafür einen Kalender und plant die Arbeitsschritte vom Abschluss aus rückwärts. Fragt euch in den Kalender dabei ein, was muss bis wann fertig sein und wer gibt bis wann spätestens seine Ergebnisse ab. Plant auch regelmäßige Treffen für euer Team ein, zum Beispiel einmal pro Woche zu einer festen Uhrzeit. Denn ein guter Austausch ist das A und O zu jeder Projektarbeit. Zu diesem Treffen stellt ihr eure Zwischenergebnisse vor und besprecht gemeinsam, wie es weitergehen soll. Damit habt ihr alles besser im Blick. Habt ihr das dann einmal gemacht, checkt ihr, ob ihr alle Materialien habt, die ihr für die Umsetzung braucht. Wie zum Beispiel Laptops, Smartphones und natürlich auch einen Zugang zum Internet. Zweiter Schritt, die Umsetzung. Jetzt kommt der spannende Teil und jede beginnt mit ihren Aufgaben. Sicher ist jede Aufgabe verschieden und ihr könnt sie unterschiedlich umsetzen. In den meisten Fällen beginnt jede für sich erstmal Informationen zu beschaffen und zu sammeln. In unserem Beispiel könntet ihr zunächst herausfinden, was Cybermobbing denn überhaupt ist, welche Formen es von Cybermobbing gibt, ob es Freundinnen gibt, die davon betroffen sind, wie eure App ihnen helfen könnte, wie diese App überhaupt programmiert werden muss und so weiter und so fort. Ein ganz wichtiger Teil in diesem Arbeitsschritt ist auch hier das Treffen und der Austausch miteinander. Nur so kann eine wirklich gute Zusammenarbeit funktionieren. Kommt es trotz aller guten Planungen zu Problemen, ist das gar nicht weiter schlimm. Das kann in jedem Projekt passieren. Was könnt ihr jetzt aber tun? Dafür habe ich ein paar Tipps. Setzt euch am Anfang erstmal nur wirklich kleine Schritte, sodass niemand von euch überfordert ist. Und plant unbedingt Zeitpuffer für die einzelnen Aufgaben ein. Also immer ein paar mehr Tage als nötig. So seid ihr, wenn alles glatt läuft, vor eurer Deadline fertig. Das ist doch super, oder? Und wenn dann doch etwas dazwischen kommt, könnt ihr trotzdem noch pünktlich sein. Und habt Geduld. Habt Geduld mit euch selbst und den anderen. Denn Übung macht den Meister. Oder in diesem Falle die Meisterin. Und kommt eine von euch nicht weiter, bietet ihr gerne eure Hilfe an. So fühlt sich jede von euch wirklich gut in eurem Team aufgehoben. Das Gleiche gilt natürlich auch für euch selbst. Bittet einfach die anderen Teammitglieder um Hilfe oder gerne auch Lehrkräfte, Mentorinnen, Eltern oder sogar die Geschwister. Habt ihr dann alle Aufgaben erledigt, also euer Projekt fertig umgesetzt oder zumindest fast fertig umgesetzt. Das heißt für unser Beispiel, Habt ihr einen Namen für die App gefunden, ein Logo gestaltet und die wichtigsten Funktionen programmiert? Dann ist das wirklich, wirklich super. Dann kommt es nämlich zum krönenden Abschluss. Dritter Schritt, Abschluss. Puh, ein Projekt abzuschließen ist doch wirklich ein gutes Gefühl, oder? Ihr könnt unglaublich stolz auf euch und eure Arbeit sein. Und nun auch anderen Menschen zeigen, was ihr geschafft habt. Dafür habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel in eurer Schule vor eurer Klasse einen Vortrag über euer Projekt halten oder Freundinnen eure Apps live vorführen oder auch ein Video aufnehmen, in dem ihr eure Arbeit vorstellt. Mit einem Video könnt ihr das Ergebnis nämlich noch viel mehr Menschen zeigen. Und jetzt habt ihr wirklich alles geschafft. Das ist mega gut. Nun habt ihr Zeit, euren Erfolg so richtig zu feiern und zu besprechen, wie alles gelaufen ist. Vierter Schritt, die Auswertung. Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Meistens sind so viele Dinge passiert und so viele Ideen bei so einer Projektarbeit entstanden, dass ihr vielleicht mit dem Team in Zukunft weitere Projekte starten möchtet oder sogar auch das Projekt weiterentwickeln wollt. Dafür ist es gut zu wissen, was ihr vielleicht noch besser machen könntet. Fragt euch also gegenseitig im Team, was ist gut gelaufen und was lässt sich in Zukunft noch verbessern. Vergesst aber bei allen Verbesserungsvorschlägen nicht, euren Erfolg so richtig zu feiern und euch gegenseitig zu sagen, was alles gut geklappt hat. So, nach diesem Video seid ihr jetzt echte Projektprofis und könntet direkt loslegen. Zur besseren Übersicht sind hier nochmal alle Schritte kurz zusammengefasst. Also, erstens die Organisation und Planung, zweitens die Umsetzung, drittens der Abschluss und viertens die Auswertung. Also, traut euch gerne ruhig und legt mal los mit so einem Projekt. Sucht euch euer Team und habt dabei ganz viel Spaß.